Ich bin noch auf Arbeit, jetzt wird sich umgezogen und dann geht es zu Tube Sex und da werde ich einen kleinen Videoworkshop geben, den zeichne ich auf. Bis gleich. Und da sind wir auch schon. Ich bereite jetzt noch ein bisschen vor und freue mich schon ein bisschen. Heute wird dieses Buch voll werden. Mit diesem Sinne, willkommen bei Tube Sex und viel Spaß beim heutigen Abend. So sieht übrigens der gesamte Stammtisch in einem Kofferraum aus. Medientechnik, normale Technik, Essenstechnik. Wir sind gerade mitten im Workshop. Die Herrschaften dürfen jetzt erfahren, warum man nicht vor einer weißen Wand dreht. Aber das ist auch super. Und jetzt sitzen wir noch gemütlich bei einer kleinen Feierabend-Cola und freuen uns, dass wir hier so, ja, tatsächlich in einer super spannenden Runde sind. Wir haben hier den Robert von der IAK, wir haben Sanja mit seinem YouTube-Kanal, Tom, der interessiert ist, tausend andere interessante Leute. Aber die werde ich euch nicht alle vorstellen, die müsst ihr selber kennenlernen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal vorbeikommt. In diesem Sinne, ciao mit V. Na los, hast du den Leuten was versprochen? Hier? Ja, das habe ich versprochen. Da, was da. genau? Der Wortlaut war, ich verspreche das Video aufzuzeichnen von der Workshop, damit die, die nicht da waren, das aussehen können. Das hast du nicht gehalten. Jetzt ich dich habe. Asche auf mein Musst du überlegen, was du versprichst. Ihr könnt mich retten, indem ihr diesen Channel abonniert und nächstes Mal kommt. Ich das ist gut, mal sie wieder raus.